Eve Chronicle Kriegstattoos Für die meisten Minitar-Stämme ist das Ritual der Gesichtsbemalung vor einer Schlacht eine altehrwürdige Tradition. In vergangenen Tagen gingen einige kriegsliebende Stämme noch einen Schritt weiter und tätowierten ihre Gesichter im selben Stil, sodass es aussah wie dauerhafte Kriegsbemalung. Der Hauptnachteil dieser Gesichtstattoos war offensichtlich, dass sie dauerhaft waren. Dies machte ihre Verbreitung eher ungewöhnlich. Nach allem ist es für die zwischenmenschliche Kommunikation nicht gerade förderlich, wenn man sich mit aggressiven Kriegsbildern bemalt. Durch Hightech-Tattoos wurden aber neue Wege eröffnet, um seine aggressiven Absichten auszudrücken. Die neueste Modeerscheinung bei den Tätowierern sind die sogenannten Nano-Tattoos. Die Nano-Tattoos sind kleine Mikrochips, welche chirurgisch zwischen den epidermalen und dermalen Hautschichten eingepflanzt werden. Diese Mikrochips sind über die Haar- und Schweißganglien mit dem Nervensystem verbunden und werden aktiviert, wenn der Träger emotional aufgeregt oder erfreut ist. Bei Aktivierung strahlt der Mikrochip dunkles oder helles, abhängig von der Hautfarbe, Licht aus, was in im Gesicht erscheinende Muster resultiert. Diese nanotechnologischen Kriegstatus gibt es in verschiedenen Varianten. Die verbreitetsten verbinden die Aktivierung des Chips direkt mit dem Gemütszustand des Trägers, was es für diesen notwendig macht, seine eigenen Gefühle zu kontrollieren, wenn er einen Einfluss über das Auftauchen und Verschwinden seines Kriegstatus haben will. Andere Varianten erlauben es der Person, bewusst die Aktivierung zu steuern. Aber die Matari runzeln die Stirn über die Varianten, da die Meinung besteht, dass diese benutzerfreundliche Variante einen Mangel an Selbstdisziplin unterstellt. Seitdem die Nano-Kriegstatus das vom ersten Mal vor zehn Jahren auf dem freien Markt erhältlich waren, haben sie die minmatar gesellschaft im Sturm erobert. Sie sind besonders bei der jüngeren Generation des Flugpersonals beliebt. Obwohl sich dieser Brauch auch bei anderen Rassen, speziell die Galente, verbreitet hat, so ist er trotzdem hauptsächlich auf die minmata beschränkt.